Mit den Tönen der Liebe, mit den Tönen von Smarana, mit den Tönen des Lichtes, des Alleinen, ziehen wir ein, wir die Engel des Lichtes. Unsere Strahlkraft berührt deine Seele. Unsere Liebe berührt dein Licht. Und unser Licht stärkt dein Vertrauen. Glaube an dich. Glaube daran, dass du alles verändern kannst. Glaube daran, dass die Wahrheit und das Licht dein Leben und das Leben aller Menschen tragen und verändern werden, denn du, du bist die Stütze, du bist das Licht und mit einem Leuchten in deinen Augen, mit einem Lachen, mit einem Lachen auf den Lippen verbreitest du das Licht das Licht deiner Liebe. Und so führen wir dich, wenn du es erlaubst, auf die Ebene deiner Kraft, auf die Ebene des Urvertrauens. Und so erlaube dir jetzt mit einem tiefen Atemzug auf diese ebene zu gelangen wir führen dich voller liebe und voller kraft auf diese ebene und jetzt da du angekommen bist werden wir dir energien des vertrauens senden es kann sein dass du Verschiedene Bilder empfängst oder Farben oder Gefühle bekommst. All dies darf sein und es geschieht in der Liebe Gottes. Und so genieße nun die Energieübertragung. Die Engel des Lichtes beginnen jetzt für dich zu wirken. So ist es geschehen, wir haben dein Urvertrauen gestärkt. Deine Seele, sie glitzert und glänzt im goldenen Licht deiner eigenen Göttlichkeit. Voller Freude sehen wir dich an und schauen in deine Augen. Denn du, du bist es wert. Und du bist uns sehr wichtig. Und so tragen wir nun deine Seele zurück. In dein Hier und Jetzt. Doch das Licht und das Urvertrauen begleiten dich. Du wirst sehen, wie dein Leben, wie die Situationen, welche geschehen, wie sie leichter werden. Denn dieses Licht es stärkt Dich von innen heraus. Es stärkt Dich von innen heraus durch Deine Seele, durch Dein Herz und wir sind miteinander verbunden. Und so komme wieder im Hier und Jetzt an. Die Engel des Lichtes haben sich verabschiedet und Du bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Ich hoffe, ihr seid alle wieder gut angekommen im Hier und Jetzt und es hat euch gefallen. Ganz viel Licht und Liebe wurde übertragen, das Vertrauen gestärkt. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video und ihr gerne noch mehr Videos möchtet, dann klicke einfach auf diese Kugel und abonniere meinen Kanal. Als Dankeschön. Ich danke dir sehr für dein Licht und wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.